Warum Bitcoin wahrscheinlich tiefere Kursziele sehen wird und wo diese ungefähr liegen, das alles und noch viel mehr erkläre ich euch in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem YouTube-Kanal. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter und habt eine spannende Woche hinter euch. Wenn wir uns den Bitcoin anschauen, sehen wir, dass wir aktuell wirklich eine ziemliche Verkaufspressure haben. Es geht steil bergab. Wir haben die Wellenstruktur, die ich ursprünglich analysiert hatte gebrochen und es sieht für mich Definitiv danach aus, als ob mein Plan von 2021 aufgehen wird. Den schauen wir uns später noch einmal genauer an. Aber jetzt zuerst einmal zu der aktuellen Woche in der Academy. Dazu wechseln wir einmal kurz in den Discord-Server. Hier sehen wir, am 6. September hatten wir Entry 1, 2 und 3 beim Bitcoin Long erreicht. Dann haben wir 40% Take Profit aus der Position rausgenommen. Hatten das Stop Loss dann auf... Plus gesetzt, also was heißt auf Plus gesetzt? Wir haben ja TP genommen, dementsprechend waren wir nur Minus und ähm, ja, wurden dann gestern dort ausgestopft. Wir haben dann aber zusätzlich am Top der Bewegung, wo wir hier Take Profit genommen haben, auch zusätzlich einen Tag später eine Short eröffnet mit den Entries 22.730 bis 23.627. Es wurde nur ein Entry genommen, aber dafür haben wir dort auch ordentlich was an Profit mitgenommen. Ich habe die Position bei 20.140 geschlossen. Wie der Rest der Academy gehandelt hat, kann ich leider nicht sagen, aber für mich persönlich war das zu risikoreich, dort drin zu bleiben. Er ist jetzt natürlich weiter nach unten geschossen, aber was will man machen, so ist das halt eben. ja. Ich bin in einem neuen Long drin, wenn auch ein riskanter Long, aber das Chancen-Risiko-Verhältnis ist definitiv gegeben und daher kann man dort auch nichts falsch machen. Schauen wir uns den Kurs an, stellen wir fest, dass wir hier eine ganz eindeutige Struktur sehen. Ich werde das mal kurz für euch live counten. Ja, wir machen das aber erstmal nur übergeordnet. Wir haben hier die 1 gesehen, wir haben hier die 2 gesehen, wir haben hier eine mögliche 3 gesehen, wir haben hier eine mögliche 4 gesehen und werden jetzt eine mögliche 5 sehen. Und ich bin definitiv der Meinung, dass wir mit dieser Bewegung hier womöglich erst die A gesehen haben. Bedeutet, das alles hier könnte erst die A sein. Danach könnte es zu einer b Rally kommen, wie ich es auch analysiert habe, aber wahrscheinlich nicht so hoch. Ich gehe davon aus, dass die nicht stark wird, sondern wahrscheinlich so in den 30.000er-Bereich reingeht. Also ungefähr, ja, sage ich jetzt mal in dem Bereich hier. Und dann weiter nach unten mit der Welle C, die dann ihr Einkaufsbereich erreichen könnte. Um jetzt ein genaueres Bild darüber zu haben, wie das Ganze aussieht, blende ich euch einmal kurz den Forecast von 2021 ein. Hier sehen wir, dass der Kurs sich an meine Linien gehalten hat, wenn auch nicht hundertprozentig, aber zum größten Teil schon. Wenn wir das Ganze hier mal ein bisschen größer machen, das machen wir mal gerade. Ich hatte hier schon die Wellen so eingezeichnet, wie es jetzt auch im Chart zu sehen ist. Wann war das Ganze? Das Ganze war am 25.11.2021, ist also schon ein paar Monate her. Wir blenden das Ganze aus und schauen uns an, wie der Kurs sich seitdem verhalten hat. Wir sehen hier, dass der Kurs eigentlich ganz gut in der Reihe tanzt, ja, sage ich jetzt mal ganz salopp. Und wir sehen, dass der Kurs sich hier definitiv an die Regeln hält. Es könnte hier zu einem Dump kommen, der uns hier unten in diesen Zielbereich führen würde. Von dort aus wäre dann eine Korrekturwelle nach oben angebracht, ob diese nur bis hierhin geht oder auch ein Stückchen weiter nach oben. Ähm, liegt daran, ob wir in der Welle C hier eine Ending-Diagonal sehen. Sollte das der Fall sein, dann könnte es definitiv möglich sein, dass wir den Bereich hier oben brechen und auch ein bisschen weiter nach oben gehen. Ich habe hier einmal eingezeichnet, wie tief das ganze fallen könnte, denn nach dieser ABC folgt höchstwahrscheinlich eine fünfwellige Bewegung nach unten oder eine dreiwellige Bewegung nach unten und die sollte ungefähr die Länge dieser Bewegung haben. Das würde uns dann in den Zielbereich hier unten führen es ist aktuell schwer vorstellbar, aber wenn man sich mal die wirtschaftliche Lage anschaut und auch die ganzen negativen News, die den Kryptomarkt überfluten, dann könnte es definitiv dazu kommen, dass wir nach dieser Bärenmarkt Rally, wenn es eine Bärenmarkt Rally wird und keine Impulsbewegung, das müssen wir abwarten, wir sind ja keine Hellseher. Könnte es hier definitiv zu einem sehr starken weiteren Abverkauf kommen, der uns bis in das Jahr 2024 begleitet. Wie stark das Ganze sein wird, ist nicht absehbar. Ich habe euch hier den Bereich eingezeichnet. Alles, was hier drin stattfindet, wäre Zielbereich dieser Bewegung. Um nochmal einen genaueren Einblick in die Elliott-Wellen-Theorie zu bekommen, blende ich euch jetzt einmal einen anderen Chart ein. Hier können wir eine genauere Darstellung der Elliot-Wellen sehen. Ich habe euch hier mal einen Count vorbereitet. Ich gehe davon aus, dass wir hier eine Leading Diagonal sehen könnten, die in etwa, Moment, ich zeige es euch, ähm, die in etwa so aussehen könnte. Ob das Ganze jetzt so kommt oder nicht, müssen wir halt eben abwarten. Wie ich gerade eben schon gesagt habe, sind wir keine Glaskugel oder Wahrsager, sondern wir machen lediglich das, was äh, wir die ganze Zeit machen, nämlich den Chart analysieren anhand von unserem Rave-Reader oder aber auch der technischen Analyse, am besten in Kombination und ja, wenn man sich das Ganze jetzt mal so aus der Sicht der LJ-Wellen anguckt, dann haben wir hier folgendes Szenario, wir hätten hier eine 1 bis 5, die hier oben eine 1 darstellt, dann hätten wir hier eine WXY die dementsprechend die Korrekturbewegung ist, dann eine 1, 2, 3, 4, 5, die eine Welle 3 darstellt, eine ABC, die Welle 4 darstellt, dann eine hässliche und kurze, aber valide Impulsbewegung nach oben, eine 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt eine mögliche A. Ja, die A würde praktisch bis in den Bereich hier laufen. Wir hätten dann die B-Welle, die nochmal eine ja, Euphorie in den Markt reinbringen wird und Liquidität sammeln könnte. Und von dort aus wird es dann mit hoher Wahrscheinlichkeit einige Etagen tiefer gehen, dass wir Preise sehen, von denen wir aktuell wahrscheinlich nur träumen. Ich weiß, es ist sehr, sehr, sehr, sehr, sehr schwer zu verstehen für Leute, die neu am Markt sind und auch für die Permabullen, die wirklich hodeln, was das Zeug hält, was auch absolut nicht verkehrt ist. Aber das ist die traurige und wahrscheinlich bittere Realität, die uns erwarten könnte. Und das wäre definitiv die Chance für jeden da draußen, sich nochmal mit Bitcoins einzudecken, bevor es zu einem unglaublich, unfassbar starken nächsten Zyklus kommt, der uns wahrscheinlich in Preisregionen jagen könnte, von denen wir jetzt aktuell noch nicht mal reden. Ich hoffe, dass ihr mit diesem Bitcoin-Einblick ein bisschen mehr den Markt verstanden habt. Solltet ihr Interesse haben, könnt ihr gerne Teil der Bull vs. Bear Academy werden. Wir haben aktuell noch die Möglichkeit, euch für 0,22 BTC den Zugang zur Academy- Lifetime anzubieten, also ihr müsst euch das auf der Zunge zergehen lassen, Lifetime. Das bedeutet, ihr habt einen einmaligen Beitrag, den ihr entrichtet und anschließend für immer Ruhe. Ja, wir sind fünf Top-Analysten, die ja wirklich 1A Arbeit leisten und ich kann einfach nicht hingehen und jedes Mal sämtliche Trades teilen oder posten oder sonstiges. Es wäre einfach unfair der Academy gegenüber. Deswegen, werdet Teil der Academy. Ihr habt auch die Möglichkeit einen monatlichen Zugang zu bekommen. Einfach auf unserer Internetseite vorbeischauen oder im Telegram-Kanal, dort findet ihr alle Infos. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt noch einmal kurz den Dollar-Index an. Auch hier sehen wir, dass der Markt nach einer möglichen elliott wellenstruktur läuft und ich will nicht zu viel sagen, aber es könnte durchaus möglich sein, dass das Top hier nicht ausreicht, um eine Korrektur nach unten zu sehen, sondern dass wir wirklich bis hier oben hinsteigen. Von dort aus eine Korrektur nach unten sehen werden, was wahrscheinlich diese bärenmarkt rally sein wird, die ich gerade eben angekündigt habe nach der abgeschlossenen A. Und von dort aus könnte es uns dann wirklich eine lange Zeit immens nach unten treiben. Zu Preisen, die die Hotler aktuell nicht sehen möchten, aber mit denen sie sich leider wahrscheinlich zurechtfinden müssen. Gehen wir nochmal zurück auf den Bitcoin. Hier sehen wir, dass wir den elliott Wellen Count nach wie vor offen haben und ich zeige euch jetzt einmal kurz, was hier noch möglich sein könnte, um einen Channel in das Ganze mit einzubringen. Wenn wir jetzt mal hier lang gehen und einfach mal hier so anlegen, dann könnte sich hier wohl möglich ein Channel bilden und ja, wie tief das Ganze nach unten gehen könnte, ohne dass hier irgendwas invalidiert wird oder sonstiges, kann man sich jetzt gerne selbst ausmalen. Ich Wünsche euch auf jeden Fall eine wundervolle Woche. Hoffe, dass das Video euch weitergeholfen hat. Wenn das Video euch weitergeholfen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Kommentiert eure Meinung oder auch gerne eure Erfahrungen mit der Academy und lasst uns gemeinsam den Markt trocken. Das war's von mir, euer Mr. Sagittario, KryptoSagi oder wie auch immer ihr mich nennen wollt. Macht's gut, bis zum nächsten Video, ciao.